Nein, nicht das Virus ist daran schuld, sondern der Mensch, weil es Leute gibt, die in Krankenhäuser gehen und zum Beispiel von Kinderkrebsstationen, Masken klauen, Händedesinfektionsmittel, Handschuhpakete, Schulbezieher und wir im Rettungsdienst kommen gar nicht mehr hinterher oder auch im Krankenhaus, da wo wirklich kranke Menschen sind, da werden die Sachen benötigt, nicht um uns zu schützen, nein, ich trage diese auch, um Patienten zu schützen. Corona, Corona, don't come closer, you may have Corona Corona, Corona, Corona I am a loner, still be stoner Corona, Corona, it never will be over, I wanna come closer Corona, Corona, Corona, don't come closer, you may have Corona Du hast kein Corona, also mach keine Show man, kümmer dich lieber um kein Klopapier, prügel dich nicht wegen sowas hier Wir können doch nur verlieren Wann wenn sie es kapieren? Krebskranke Kinder können nicht desinfiziert werden Diabetiker können bald an Infektionen sterben Wann werden sie endlich lernen, dass das Hamster gar nichts bringt? I never will be over, I wanna come closer Corona, Corona, don't come closer You may have Corona Meine Mutter ist jetzt so patient. andere machen eine Tour in der Bente Doch ich dann warum wir den ganzen Tag können, denn ich will mir lieber für immer lebendig Ich übert euch die Verwatte, auch um die Onkel zu tatten Anstatt nur rumzuhoppeln, sie werden euch danken Corona, Corona, I never will be over you may have corona, corona, Corona, Corona. I am alone, still be sterner Corona, Corona, it never will be over. I wanna come closer. Corona, Corona, don't come closer. You may have Corona.